Lange Zeit war Giovanni Zarella regelmäßig zu Gast bei Florian Silbereisen. Doch seit er seine eigene Show hat, lässt er sich nicht mehr in den Sendungen seines Kollegen blicken. Schade, denn viele Schlagerfans lieben die gemeinsamen Auftritte der beiden sympathischen Musiker und haben Sorge, dass die beiden durch die neue Konkurrenzsituation im Streit auseinandergegangen sind. Danach sieht es nicht aus, denn zu Weihnachten wird es nun endlich ein Wiedersehen geben. Wiedersehen zum Weihnachtsfest Florian Silbereisen und Giovanni Zarella treten nämlich beide in der Show Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht auf. Gastgeber sind DJ Ötzi und Sonja Weißensteiner. Bei besinnlicher Musik und festlicher Atmosphäre stimmen sich die Stars dort auf das Weihnachtsfest ein. Zu dem zauberhaften Event sind natürlich auch Florian Silbereisen und Giovanni Zarella eingeladen, und beide haben zugesagt. Florian Silbereisen und Giovanni Zarella ganz privat An erster Stelle steht in der Sendung selbstverständlich die Musik. Beide Sänger werden ausgewählte Weihnachtslieder performen. Was genau sie zum Besten geben und ob sie vielleicht sogar gemeinsam am Mikrofon stehen, ist noch geheim. Fans dürfen sich aber in jedem Fall auf einige private Einblicke freuen. Denn die Gäste erzählen Geschichten von den Weihnachtsfesten ihrer Kindheit und zeigen sogar private Fotos zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht läuft am 18. Dezember auf ORF 2 und am 23. Dezember im BR. Es gibt kaum eine Sendung von Florian Silbereisen, wo man nicht mit Giovanni Zarella rechnen konnte. Seit ein paar Monaten hat Giovanni Zarella seine eigenen Fernsehsendungen und seitdem war Zarella auch nicht mehr bei Silbereisen zu sehen. Doch all das scheint sich jetzt zu ändern. Florian Silbereisen Giovanni Zarella, zusammen im Fernsehshow. Auch dieses Jahr laden DJ Ötzi und Sonja Weißensteiner wieder zu, zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht ein. Dort gibt es wie gewohnt viel Musik und eine besinnliche Weihnachtsatmosphäre. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem Florian Silbereisen und Giovanni Zarella. Wer hätte das gedacht, die beiden so bald wieder zusammen in einer Sendung zu sehen. Die Sänger geben dort Weihnachtslieder zum Gästen und sorgen für eine schöne Weihnachtsstimmung. Neben der Musik sollen die Gäste sogar einige private Einblicke bieten. Ein Thema der Sendung ist nämlich, wie das Weihnachtsfest früher gefeiert wurde. Dazu zeigen die Gäste private Fotos und erzählen ihre Geschichten zum Weihnachtsfest. Ausgestrahlt wird die Sendung am 18. Dezember auf ORF 2 und am 23. Dezember im BR.